Ja, hi Freunde, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin ja nicht die P. Hi, da sind wir wieder bei Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir zwei Sternbohnenfragmente eingesammelt. Wuhu! Yeah. Yay! Yeah. Und jetzt, äh, heute werden wir, statt der gewöhnlichen Hauptquest, ein bisschen Zeitquesten. Bohnen sammeln? Ja, Bohnen sammeln. Genauso ist es. Er hat es einen Punkt gebracht. Ja. Wir kriegen wir Bohnen, indem wir Gegner besiegen. Alles klar. Los, hau sie um. Ja, einfach ein Gegner. da ja, haben wir schon eine Hadia. Das ist gut. Einfach so. Komm, die schnappen wir uns. So machen wir ungefähr. Äh, ist eine gute Frage. Wir müssen wissen, er hat. Äh, unser Videomaterial angesehen, den wahrscheinlich, aber er hat nicht drauf geachtet. Was äh, wir brauchen, ne? Ja, was wir brauchen. Naja, nee, habe ich nicht. <lacht> ich vielleicht machen sollen. Das hättest du wirklich machen sollen. Beim Bitte nächsten. einmal in den Mal nächsten Mal. Ja. ja wir machen dazu, so, wenn sich dazu so ergibt, aber. Pff. Aber pff. schon, ne? Ja, kriegen wir schon, hin ich habe ihn gehauen mit dem Hammer. Oh, geil. Oh, sie dir an, die hilflos, die, Hilfels, die sie da rumfliegen. Boom. Um. Oh, in dem ja, Zweier ja, geil. Da geht schnell. Ich den, ich den. Du kannst den doch gar nicht angreifen. Oh doch. Ah. Wenn du da hinfällst <lacht> äh. Trotzdem. Toll. Eine. Toll. Äh, äh. Nein. Ich ihn mit dem Hammer hauen. Komm, ich hau ihn mit dem Hammer. 53. mach's besser. 86. Das war aber Hand. Das war nicht Hammer. Und? Wenn richtig? Ja, dann richtig. dann muss sie mit dem Hammer verprügeln. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch keine Handtechniken. Das ist egal. Egal ist 88. Kein Item. auch man ihr Pixel, seid scheiße verschiedene boden gibt es äh, äh, vier sorten ja, okay. gelb hatten war gar keine ne? ja, gelbe bekommen wir wenn, wenn wir mini spiele spielen okay. das werden wir gleich auch tun oh, schon wieder kein item wenn was mehr sachen droppt ausrüstung ja, sehe ich hier, hier die gegner hier die sorgen dafür dass hier echt viele boden sind ah. äh, Vielleicht haben, haben wir Glück, vielleicht können wir durch das Besiegen der ganzen Gegner hier vielleicht noch ein oder andere Level aufsteigen. Nein, glaube ich nicht. Wir waren irgendwie 1900 oder so entfernt. <lacht> Scheiße. Oh Mann, ich wollte ihn anzünden. Hast du gesehen, wie ich ihn anzünden wollte? Ja, nimm das, dafür danke. Geh weg. Das mehr Angriff, als ich. Natürlich die meiste Zeit mehr abziehen. Äh, wahrscheinlich weil du mit Glückstreffer landest. Toll. Toll. 52. Mal wert. Ich ja, wollte schon sagen. Ich wollte wollt schon sagen. Ich habe ich habe sowieso mehr Angriff als du. Ja komm, ich habe da viel gehauen. Nimm das dafür viel Dack. That's all folks. Ja, that's all folks. War schon oh. charakter aber egal Man, der gehört auch dazu ich weiß <lacht> schon wieder zwei haben wir einen select ich schau mal in unseren koffer mal nach 21 das reicht nicht ganz wir brauchen mehr ich glaub, wir brauchen insgesamt 35 für eine sache für zwei da kann ich auch direkt wenn wir leicht nachgucken notieren hier. ja ja alles noch fehlt da ja, wir haben er hat uns er hat uns freundlicherweise eine Liste gemacht, bin ich sehr froh drum, ja. weil ich einfach keine Zeit hatte und... Äh, das sind Grinsen, ohne So egal. Äh, etwas, etwas noch vorlich, kann ich kenne ich nicht auch. Jetzt. Hm. Sind die nochmal Äh, auch, äh, die findest du den Boden und die sind auch für den Mischer gut. Alter. Los, Hosi! Hm. Hauen. Ja. Oh. Aha. Ja, Aha, die ja. Ich hab doch Duck gehauen schon wieder. Oh nein! Oh nein. What's up, Dog? Ja, yeah, wo up, Dog? Ja, Ist was, Dog? Ja, komm. komm. wo sind die Daffy Ducks? Die sind du hier irgendwo? Oh, Löcher. Hallo. Oh, Hast du das gesehen? Da sind jetzt 30 Bohnen drin. Ne? Ja, schön. Ein Wonderpilz und ein paar Münzen. Aber okay, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Neue Hosen. Hosen, genau. Hosen. Und neue orden. Oh, orden Ich mag Orden. Magst du auch Orden? Ja, ich mag den Felsorden. Den Felsorden. Hm. Oh. Oh, ich mach den Donner an. Oh, er oh, ist so schön. Ah, ah, genau. Das kannst du machen. Geh durch. Dann mach ich das mal. Mach auf die Scheiße hier. Was bringt das jetzt? Na ja, wir können jetzt hier weitergehen. Wechsel mal bitte. Und siehe da. Tata. Ah. Teleportröhre Nummer 2. 1, 2, 3, 5, 7. Ähm, gucken, äh, das ist der Gringsewald. Halt 4 war, glaube ich. Und die 8 haben wir auch, sehe ich gerade. Äh, und die 6 fehlen, aber noch. Ähm, 6 ist Süd, 4 ist Ost. Alles klar, ist, ich weiß Bescheid. Ja, und 6. Das sind dann alle, oder was? Das dürften dann alle sein. Alles klar. Oh nein, ja. oh nein, da wieder hat dich angegriffen. Oh, ich kann das war ist einfach so auf den Boden gerutscht. Ja, warte, ich werde ihn verbrennen. Oh, oh. Oh, nee. das sind das ist eine Ente. Gibt gibt Ente. ist doch das gleiche. Nee, das ist nicht das gleiche. Enten sind, sind viel dicker. Das, ja, als er Hat Flügel, hat kann fliegen, das ist genau das gleiche. Yoshi Theater Lachberge. Okay, da müssen wir gleich hin. Da das kommt den Das ist ein gumbachs Oh, ja, das das war Mario bros 3 entflohen, äh, nee. aber die sieht man sogar im zweiten Teil noch mal. Das ist kein Witz. Oh. Ah, Scheiße, ich bin gefallen. Wie kannst du es wagen? Stirb oh, alter mein 3er eingesackt. Ah. Möchtest du das ja. unter Strom stellen? Ah, ja, genau. Ich muss drücken. Warum drückst du meinen Knopf? Entschuldigung! Normalerweise mal einen Knopf. Ho. Ho. Aber auch ja. Nee, nee, nee. Boxenorakel. Heute sind die besten Boxen, die Syn Synchronboxen. Treffen die beiden ein in der Nähe gleichzeitig und erhöht eure Glückspunkte. Vielleicht solltet ihr Stufen benutzen. Steht einer von. steht einer. Oben und einer unten ist das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg. Ich hab kein Wort verstanden. Ah, hier. Ah. Verstehst du? Eins, zwei, drei. Hat sogar funktioniert. Wir sind einfach wunderbare okay. Brüder. Hm. Ja, warte mal. Du musst hochkommen. Versuchen mal aufzutrecken das treffen ne? Nein. jetzt Nein. Nein. jetzt ah. ha okay hat funktioniert irgendwie äh. Äh. Hey, ich springe du fällst runter 1, 2, 3. Egal, das ist Monty. Den holen wir uns. Ich verprügele die mit Mama. Müssen wir Nein. <lacht> Glückwunsch. Wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. Du erhältst eine Wollhose. Oh. Ich wollte schon immer meine Wollhose. Ist aber nicht gut mit deinen Feuerkräften. Stimmt. <lacht> äh, Moment mal. sind nicht auch, auch schlecht gegen, gegen, gegen, gegen äh, Strom. <lacht> ich weiß nicht, ob Wolle Strom leitet. Glaube nicht. War irgendwie so ein irgendwas an der Wand. Da war so eine Wand, da war irgendwie so ein na, ein Riss an der Wand. Echt? Auf der linken Seite. Muss okay, ich lieber gucken. Steh. Das war Also gehe ich rüber hoch. Wie geht's? Ich hab nicht mich drauf gehabt tatsächlich das will ich okay da müssen wir von der anderen Seite rankommen äh. nein ich glaube glaub, das passt von der Höhe nicht ist noch normal oder müssen wir es nach unten wir ja, warten mal ich glaube wir müssen wir müssen ganz an wir müssen ganz woanders umfangen wechseln wir mal bitte da ist noch so ein Ding, das, das ist eine Buhu statue nee, muss man von rechts irgendwo. Ja genau, ah. wir müssen von rechts darüber kommen. Ah, ich, ich sehe es schon. Da oben ist eine Brücke. Da oben ist eine Brücke, habe ich gesehen. Ah. Ah. Ah, Alter, sie kommen auf dich zu. Ah. Alter, sind gleich drei von euch. Geht mal weg. Los, mein Fertig. Ah. Da bist ja du. Greif ihn an! Aua. Wenn er, wenn er mich, wenn er, wenn er ich bin, dann greift er dich an. Und wenn er, wenn er du bist, dann greift er mich an. Du greifst mich an. Aua! Nein! Ich würde dich doch nie was angreifen, mein Brava! Oh. Ja, ich kann da. Den hier. Du kannst den hier. Das kann ich nicht. Oh mein Gott. Ich hab nicht gedrückt, warum hab ich nicht gedrückt? Das weiß ich auch nicht. Ja. Äh, dumm. Äh, dumm, dumm. Ah, wenn... Es... Oh, hier, kann man auch was machen. Ja, das noch mal, äh, springen wir bitte hoch. Äh, mit einem hohen Sprung meinte ich. Achso, ja, ich war. <lacht> du warst abgelenkt. Nochmal, bitte. Ah genau, hier ging es los. Äh, nee, jetzt müssen wir hochspringen. Oder ich hau dich. Let's go. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Was ja, haben wir da irgendwie schaffen wir schon. Fertig? Ja. Oh Gott. Und noch mal. Oh Gott. Nein. Äh, nein. <lacht> nochmal. Nein. Nein. Nochmal. ja oh. Ja, also heute will... Oh, no! Heute wird es ein kleiner sidequest part Kann, Ich glaube, der nächste Part wird auch noch so sein. Ja, bei Rollenspielen... Ja. Nicht zu vermeiden. Ja, ist bei Rollenspielen... Ey, oh! Ma, mein Bruder! Was machst du denn da? Geh weg! Wie kannst das war nicht zu hauen. Das warst du gar nicht du! Oh, warum drück ich da einen Knopf? Das ist voll verwirrend! Äh. So, jetzt nochmal. So, jetzt haben wir's. Ich glaube, jetzt haben wir es. Glaube, wir haben es. Okay. Warte, nein. Fertig? Jo. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Nein! nein. <lacht> oh, der Vidak hat uns abgelenkt! Mhm. Uh, uh. wieder wieder berg hier ja, ja es erinnert mich gerade wirklich daran es erinnert mich gerade wirklich an diesen kacken Berg. <lacht> du, du, du. Ja, Bohne. Ja, scheiß erstmal auf die bohle ich will da jetzt rüber steuerkreuz über machen ja. ah mich äh, anzünden nee, oder nee, du musst mich unter strom stellen und dann müssen wir jemanden umrennen ja das umrennen machen wir später ah. da, da geht es weiter da brücke voll unter strom gestellt mein brader so wir haben wir halt jetzt gemacht okay ich, ich muss da durch Aua. Aua. Aua. Mitten im Schritt. Aua. Aua. Schon wieder. Aua. Das muss voll tun. Mitten in den geschrumpften Schritt. Ja. so weit hat man ja schon mal, glaube ich. Ey. Ja, da, da warst du alleine. Jetzt bin ich alleine. Aua. Also Jumpman, Passagen, das schaffst du locker. Ja, ich weiß. Ich bin darin auch. Äh, oh. Sehr, sehr viel besser. Glückwunsch! Jetzt willkommen, der Held von mir ein kleines Souvenir. Eine Eisenhose. Oh, nice. Wann mal. Ähm, oh, Moment. Oh, kannst du sogar zu mir switchen. Ja. Ich kann einfach gehen. Du wirst aber nicht weit kommen. Ich kann einfach gehen. Eisenhose. Oh, ist sogar nur für, einen, für, einen, für mich. Hier, Titan. Schön verstärkte, schwere Hose. Dadurch steigt aber meine Schwerkraft und ich kann viel schwerer ausweichen, aber ich krieg etwas mehr... Auto-HP-Erholung. Ja. Super bequem, zu tragende Hose, mal sehen. Dann würde bei dir ein bisschen weniger ja, Verteidigung bringen, aber du bekommst eine Auto-HP-Erholung. Du hast ein Bild von mir <lacht> Ja, hier. hier. Luigi! Luigi! sieht mein Bruder aus? Ja, das ist mein Bruder. Das ist meiner, der gehört mir. Hey brother. es gibt viele wie ihn, aber nur einen der mir gehört. <lacht> genau. <lacht> Oder wie auch immer dann nochmal ging. Ich habe keine Ahnung. So, ähm, suchen wir als nächstes mal noch eine Röhre. Ich weiß auch auf jeden Fall, wo noch eine ist. Mit ja, so wissen, ob wir nicht nur auf Bohnen am Farm waren, sondern auch irgendwie Sachen gefunden haben. Ja. ich oh. Fühle fühl mich dadurch echt befreit. Nein. Jetzt haben wir die Bohnen im Boden. Ist doch völlig einen hohen Sprung, bitte. den Den schnappen oh, wir nein. uns. Komm, den holen wir uns. Der hat der Kopf losgegeben. So, weg. Nee. Uh. Uh. Oh, pf. Oh, pf. <lacht> ich wollte springen. Warum willst du auf den springen? Der hat doch Stacheln. Das muss doch weh tun. Und dann und dann mein ja. ah. Ah, das ist auch so ein kleines Minispiel hier. Tja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn im Kopf. Hatten wir das nicht alle? Wenn mein Kumpel, was er im Mund hatte, habe ich ihn von hinten gekitzelt und er konnte sein Lachen nicht mehr unterdrücken. Er hat das ganze Wasser ausgespuckt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial, aber das als ich jung war, fanden wir das alle irre. Witzig. Ups. Kann ich da rein. Mein bruder Ich so ein profi aber du machst du mal. <lacht> genau, ich mach das mal. Oh, kitzeln soll ich nicht. Bitte es nicht! <lacht> Blume. Blume. Und das machen wir jetzt noch mal. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. <lacht> auf mich zu kitzeln. Das ist das gehört sich nicht. <lacht> Ja. Hey, mein Blader, willst du mir nicht helfen? Nein. Warum nicht? Ich habe nicht so einen Umfang wie du. Was ja. heißt hier Umfang? Aus dir könnte auch ein Profitrinker werden. Warum ist aus dir kein Profitrinker geworden? Ich weiß noch nicht. Ey, Lass das hör auf damit, jetzt <lacht> ja, muss ich dich anzünden. <lacht> ja, <lacht> <lacht> scheiß Bohnen. Ey. Ich meine, hier, hier grinst dich alles an. Das ist ja schon voll gruselig. Ja, irgendwie schon. So. so wir haben alles. Ich glaube, da ist eigentlich nur ein zu erreichen. Oder? Nicht nur. <lacht> oh. <lacht> Warum muss man da so punktperfekt stehen? So, wechseln. So. Was da auf? Hey, wieder auf. Sehen, ob, ob da was ist. Ja, und war Blöcke. Nee, ist nicht so. Bitte noch nochmal. Der Albtraum eines jeden Kaiser mario spielers <lacht> Ja. Was oh, ist das da? Ah. Ist da noch einer? Nein. Äh, um. ja, oder so können wir auch rein Ja, unsichtbare Blöcke. Der Albtraum eines jeden kaiser mario spielers <lacht> Ich habe auch immer Angst vor euch, aber Angst vor unsbaren Blöcken. Hast du auch Angst vor unsbaren Blöcken? Ja. Jedenfalls verfolgen sie dich im Traum. Ja. Okay. Werde mir vom der Eltern hier Zeug. Roten ja. Pfeffer. Roten Pfeffer und grünen Pfeffer. Ja, und dafür haben wir die ganze Scheiße hier gemacht. Nur für das. Da oben war auch noch was. Ne? Oder was? Nein, da ist nichts. Oh man. Oh ne? mio. So. ähm Ah, hier. Da ah, geht's weiter. Wo sind die ist dies? Wo ist dies? Also ich, ich muss ja echt sagen, heute schaffen wir auf jeden Fall was. Oh, äh, oh. Schubser er mich. Na? Soll ich loslassen? Ja. Oh, ich bin geplättet. ihr seid ein ungewöhnliches paar der ist am schielen Ach, der, ist, der ist voll der ist wirklich voll am schielen nee, das ist ja gruselig das ist ja das ist wirklich voll gruselig. Ah, halt ich glaube Ah, moment da müssen wir noch nicht hin das ist für später oh. wechsel bitte wieder oh. ich weiß nicht genau was hier was hier abgeht aber das hat was mit, äh, mit unserer nächsten Quest zu tun, aber hier guck mal hier, wo wir jetzt sind. Wenn wir jetzt mal umgehen. das ah, sich doch daran? Ja. Da da ist das Schiff äh, rausgekommen. Dann ist es ins Wasser ge Wasser gekommen. Na, es ist untergegangen. Wir haben es alle gesehen, ne? Es ja. ist weggeflogen in den nächsten Turm. Ja. ja ich, ich, ich, ich hoffe, ihr habt das alle gesehen, liebe Kinder. Ja. Oh Gott. Oh, Bomben Bomb Bomben! Ja. Alter, sie sind überall! Ah, hier rein. Euro. Ja, Bodenland Ost Nummer 6. Was oh. also auch die vier fehlen. ne? Ja. Ich weiß. Oh, gesagt, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo die war. und wir schalten mal die Bomben aus. Wie? Was? Ah weg ist ja weggeflogen. Weg ich hoffe, die Bombe immer mit Hammer. Ja. <lacht> ich hoffe, sie machen mit also Wenn er eine Bombe auf dem Weg begegnet, ne, wisst da was zu tun ist. Ja, genau. Immer schön mit dem Hammer verprügeln. Ja. Einfach zu drauf Einfach, bis du druf, dann funktioniert das schon. Ne? Ja. War, weiß halt von der EP. Äh, ah, Bodenlandküste, Surferparadies. Die ist, da kommen wir noch nicht hin. Dafür brauchen wir einen besseren Hammer. Aber ich warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo die letzte Röhre ist. Wo? Wo? Ja, geht doch weg. Geht weg. Fasse er uns nicht an. Ja. Fasse er uns nicht an? Nein, das ist ein Zaun! Hm. Oh Mann, Zaun! Das ist ein Zaunkönig hier. Alter. Was ist hier? Was geht denn ja. hier ab? Da ist Olex war denn diese blöde Röhre hier? Irgendwie eine Karte oder so? Moment. Äh, war auf jeden Fall hier... Äh, diesen, die vierte ist auf jeden Fall hier Bodenland Süd. Und ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. Na, ich müsste oh. dann... müssen uns gleich mal schlau machen, wo wir hin müssen. Hm. Wir werden gleich einfach mal nachgucken. Wir gucken auch mal jetzt mal eben nach, wie viele AHDs wir haben. Oh, 44. Oh Gott. Oh Gott, ey. Okay, wir haben auf jeden Fall genug AHDs für unser Vorhaben. Als nächstes holen wir uns die gelben Bohnen. Schnell, wir suchen uns auf jeden Fall in, in eine Röhre. Und reisen nach Little Toe Town. Ach, rechts vorne, wo wir hergekommen sind. Surfer -Dingen. Nee, da geht es da geht in, ins Wasser. Wir suchen eine grüne Röhre, keine gelbe. Also, also wir, wir wollen noch zu den grünen <lacht> Grünen. Ja, ja und mal mit dem Boden irgendwie gleich kurz Ding Gucken, ja, also. in Ruhe da notieren kann. Ja, brauchen. also mit den Röhren, und dann können wir das können wir gleich auch mal eben nach. Okay, Little Toe Town ich mein. Die Welt steht nur gerade an ihrem Abgrund und wir machen hier gerade Sidequests. Ach. Ja. Da ist immer der perfekte Zeitpunkt. Ja, ja wenn wir die Welt untergeht, muss man Sidequests machen. Ja, natürlich. Ja. Lust wie, auf ein Spielchen? Aber ein wie? Riesiger Meteorit fliegt auf den Planeten zu. Mach einfach mal ein paar Sidequests. <lacht> ja. Das war der Plattform Final Fantasy 7. Ja, okay, komm, du weißt was zu tun ist. Ja. Kann man eigentlich auch aufs machen, so was? Ja, hm? also ich denke mal, die gelben Boden können wir tatsächlich auf Screen sammeln und dann, dann so einen kleinen kurzen Ausschnitt daraus zeigen. Ja, wir zeigen es euch auch einmal, weil also so könnt ihr halt gelbe Boden sammeln, wenn. Wenn ihr bereits geschaffte Minispiele nochmal spielt. Das beinhaltet auf jeden Fall auch ähm, äh, hier das Spiel Sternschnapper hier. Hier den Grenzsprung, den, den man ganz am Anfang gesehen hat. Und auch das äh, aus, der, aus dem Kriechengebiet. Ja, der ist einfacher, ne? Ja. Oder einfach zu erreichen irgendwie. Und auch das Lorenspiel ist auch. Da kannst du auch gelbe Boden sammeln. Weil das geht hier einfach am schnellsten. So, wie auch immer meine. Meine Bohnen zusammenkommen. Ist zwar kein neuer Highscore, aber... Äh. 27 Minuten. Haben wir. Ja. Oho, ihr habt 270 Punkte. Gut gepunktet. Dafür gibt es feine Bohnen. Fein, süß und zart und verzogen. Hier, bitteschön. Jetzt eine Bohne. Drei. Drei. Na naja, gut, okay. Ja, okay, pro Minute, ne? Ja. Also ich muss sagen, drei Bohnen. Sind ja erstmal generell nicht, nicht wenig. nicht Ja, gut, okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Wir werden hier Screen noch ein paar Bohnen sammeln und auch nach der vierten, nach Röhre Nummer vier nochmal gucken. Jo. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Part.